Eigentlich wäre alles gut, wenn da nicht dieses tägliche, leidige Thema wäre. Entweder du leidest unter massivem Mitarbeitermangel oder du hast einfach zu wenige Projektanfragen von den richtigen Kunden. Beides schmerzt ungemein. So oder so kostet dich das täglich viel Geld. Entweder du könntest viermal Umsatz fahren, wenn du ein volles Team hättest, oder du hältst einfach zu wenige Anfragen, willst aber keinen aus dem Team entlassen und zahlst täglich drauf. Wie Deine Lösung aussehen kann, jetzt im Video. Viel Spaß! Für die Firma Dirks heißt es seit unserer Zusammenarbeit, Mitarbeiter finden und einstellen auf Knopfdruck. Wirklich! Vor drei Monaten haben wir erstmals fünf Jobs im Bereich Vertrieb, Meister und Büroleitung innerhalb von zwei Wochen besetzen können. Die Ausgangslage war so. Dirks gibt es seit 98 auf dem Markt. Gestartet als klassischer Dachdecker, kämpft mit Mitarbeitermangel, die Telefonleitungen liefen heiß, Prozesse waren nicht vorhanden. Die Stimmung im Team war nicht gut, die Abteilungen kämpften schon fast mehr gegeneinander wie miteinander und Kunden wussten teils überhaupt nicht, welche Leistung der Betrieb überhaupt alles anbietet. Durch unsere Zusammenarbeit können wir nun Mitarbeiter zeitnah einstellen und zwar die richtigen Leute. Innerhalb von zwei Jahren konnten wir die Mitarbeiterzahl von 30 auf 50 Mitarbeiter steigern. Traumkunden, gezielte ansprechen, Projektanfragen können besser aussortiert werden. Die Stimmung im Team ist um ein Vierfaches besser und alle haben nun eine Mission. Durch Digitalisierung konnten wir zudem zeitraubende Arbeitsabläufe deutlich minimieren und das Ganze in einem vernünftigen Zeitraum, sodass alle im Team mitkommen und keiner übergangen wird. Wenn du endlich ein vollbesetztes und glückliches Team haben möchtest, um alltägliche leidige Themen wie Mitarbeitersuche endlich zu beenden, Du Angst hast, dass dir in der Zeit der Umsatz einbricht. Du dir ständig Gedanken machst, wie du dein Team bei Laune hältst, damit du eine Kündigungswelle zuvorkommst. Du mittlerweile zigtausend Euro in Werbung investiert hast, ohne nennbaren Mehrwert. Du mittels teurer Social-Media-Anzeigen zwar Mitarbeiter gefunden hast, diese aber nicht ins Team passen und genauso schnell wieder weg sind, wie sie da waren. Heute zig Personalagenturen und Social Media, die dich schon bereits am Telefon belästigt haben und du einfach nur den Kopf schüttelst, wenn du dir wieder mal das große Geheimnis der Umsatzskalierung mittels kostenlosen PDF herunterladen kannst. Dann habe ich eine Lösung für dich. Aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre und internen Kenntnissen aus über 100 Handwerksbetrieben ist die Wahrheit, dass du ein volles glückliches Team mit richtig guten Projektanfragen, also einen richtig gut laufenden, gesunden Betrieb innerhalb von sechs Monaten erreichen kannst und das ist absolut möglich und realistisch. Das Problem dabei ist nur, die wirtschaftlich, wirtschaftliche Zukunft ist höchst ungewiss und die jungen Leute wollen ja scheinbar alle studieren um nicht im Handwerk malochen. Ich habe mich darauf spezialisiert, genau dieses Problem zu lösen und somit deinen Handwerksbetrieb als gesund aufgestellten Vorreiter, als die Marke in deiner Region aufzubauen, sodass du richtige Anpacker und zahlende Kunden wie von Zauberhand anziehst. Du wirst deinen Umsatz mit weniger Aufwand um ein Vierfaches steigern. Das hier ist allerdings nicht geeignet für Handwerksbetriebe, denen es vollkommen egal ist, welche Außendarstellung sie haben und die mal eben über Nacht eine neue Website haben wollen kein Problem damit haben, in der Masse unterzugehen und auch keinen Anspruch an ihre Außendarstellung haben. Das hier ist auch nicht geeignet für Betriebe, die fest daran glauben, dass auf sieben gute Jahre sieben schlechte Jahre folgen und dass das immer so ist und dass man daran selbst nichts ändern kann. Das hier ist auch nicht geeignet für Betriebe, die nicht bereit sind zu lernen, sich zu verbessern und ihr Team dafür zu mobilisieren. Nach meiner Ausbildung und Studium war ich leitende Grafikerin in Werbeagenturen und ich weiß ganz genau, wie es da läuft. Der Kunde ruft an und sagt, ich glaube, ich brauche mal eine neue Website. Den meisten Agenturen ist es dann vollkommen egal, welchen Erfolg Sie mit Ihrer Webseite haben. Sie wollen das Projekt schnell abschließen. Das heißt, Angebot, Design, Programmierung, Rechnung. Das ist reine Profitgier und am Ende hast du vielleicht eine hübsche Website, die dir aber weder Kunden noch Mitarbeiter einbringt. Dabei wollte ich nicht mehr mitmachen und ich habe mich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht. Denn was viele nicht wissen, wenn Marketing richtig gut gemacht ist, bringt es dir mehr Geld ein, wie du ausgibst. Du gewinnst also nicht nur an Umsatz, sondern du löst dich zeitgleich von größten Problemen des Handwerks, vom Mitarbeiter und oder Auftragsmangel. Und aus diesem Grund habe ich die Meistermarke gegründet um mit dir für die Erreichung deiner Ziele eine Strategie zu entwickeln und dann einen Marketingfahrplan festzulegen, mit dem du wirtschaftlich planen kannst und vor allem deine Ziele verfolgst und auch erreichst. Und so machen wir das. Wir schaffen ein sicheres Fundament mit einer Strategie, von der du lange profitieren wirst. Wir positionieren Deinen Betrieb als Marktführer in Deiner Region, der einzigartig und wertgeschätzt wird. Wir geben Deinem Betrieb einen frischen, 100% passenden Anstrich, der Dich unverkennbar macht. Dabei sind wir immer im engen Austausch, um schnell auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren zu können. Was Du von mir nicht bekommst, ist eine Online-Lernplattform, in der ich Dir sage, was Du machen musst. Denn Du hast, weiß Gott, genug um die Ohren. Zusammen mit deinem Team legen wir in einem Workshop deine Ziele fest und ich formuliere dir dafür einen individuellen Marketingfahrplan. Alle Entwürfe, Korrekturen, Programmierung und Produktion übernehme ich für dich. Denn dann wird aus deinem Betrieb eine Meistermarke als Top-Arbeitgeber und unvergleichlichem Kundenmagneten. Also, nochmal. Das hier ist nur für Betriebe aus dem Bereich Handwerk und Baubranche, die sich als feste Größe mit unvergleichbarer Wertschätzung am Markt positionieren wollen, aber ständig darunter leiden, entweder zu wenig Mitarbeiter oder zu wenig Aufträge zu haben. Oder beides. Wenn das interessant für dich klingt und du einen Preis erhalten möchtest, schau unterhalb dieses Videos im Text. Dort ist ein Link zu meiner online terminkalender da kannst du dir ganz einfach einen Telefontermin eintragen. In unserem ersten Telefonat schauen wir uns deinen Betrieb im Detail an und können eine Einschätzung geben, in welchem Zeitrahmen wir deinen Betrieb auf das nächste Level bringen können. Auch kannst du dann all deine Fragen zur Zusammenarbeit gerne stellen, auf die ich gerne im Detail eingehen werde. Natürlich erhältst du auch eine grobe Preisrichtung, in welchem Bereich sich die Meistermarke für deinen Betrieb bewegt. Klicke also jetzt auf den Link und buche dir einen Telefontermin. Wenn du dich jetzt noch fragen solltest, ob das Ganze denn auch wirklich für einen 3-Mann-Betrieb bezahlbar ist? Ja, das ist es. Ich betreue nämlich Kunden vom Solo-Selbstständigen bis hin zum 150-Mann-Betrieb. Also schaue, ob wir vielleicht heute noch telefonieren können. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichere dir einen Telefontermin und wir klären alle offenen Fragen ausführlich und ehrlich. Ich freue mich auf unser Telefonat. Bis dahin. Ciao.